Hallo, ihr Lieben aus dem Kangourmet in Palma. Und äh, wir haben was bekommen, wo schon viele lange drauf warten. Es ist endlich wieder da. Nein, es ist nicht Mickey <lacht> maus <lacht> Und es ist auch nicht Sandra. Nein. Es ist unser Marzipan. Heute einsortiert in unserem Kangourmet. Wir haben wieder unseren heißbegehrten Goldbarren. 500 Gramm im Geschäft. Natürlich. Den kleineren 250 gramm und auch wieder unsere ganz beliebten Herzpralinchen in der Vorteilspackung, sage ich mal, in der schönen, schönen Verpackung 200 gramm als Herzpraline. Das sind also die richtig schöne kleine herzpralinen Marzipan mit dunkler Schokolade und Mandelt. ganz und hoher Anteil an mayokinischen Mandeln, kein Rosenwasser kaum puderzucker das macht dieses marzipan unheimlich luftig weich aromatisch wie nennt man das wenn es feucht ist wie nennt ähm, man so ein marzipan wenn es feucht ist schatzi ähm, wie nennt man das äh, äh, saftig jetzt saftig jetzt genau selber. Ich. Saftig, ja? saftig saftig und viele genau. von unseren lieben leuten kennen das marzipan schon das ist wirklich ein ganz ganz tolles Edelmarzipan was eigentlich zu weihnachten nie unterm baum fehlen darf und die und bäume das haben die werden auch schon immer viele größer danach gefragt genau. also viele, viele haben schon drauf gefragt. gewartet genau. weil sie es von den letzten jahren kennen und jetzt ist es da kommt vorbei und äh, wenn ihr dann da seid und das marzipan probiert ihr könnt euch bei uns auch probieren also könnt ihr euch dann, gleich klar. noch was anderes anschauen wir haben noch mal ein tolles neues produkt für euch und zwar... Ich gehe mal auf die andere Seite. Oh, jetzt war es so schnell, sie ist weg. Jetzt kannst du weitergehen. <lacht> und zwar haben wir seit diesem Jahr, was vielleicht auch einige schon von euch wissen, unsere tolle eigene Schokolade mit unseren Goldmandeln. Das ist die 75% Kakaoanteil aus Nicaragua. Das ist auch eine edel Schokolade, toll zum Tee, Kaffee. So sieht sie dann, wie gesagt, ich sage immer nackt aus und verpackt. In dieser unheimlich schicken kartonage einfach auch die haptik ist so schön fest sie einfach ganz toll an dann neu ich glaube erst vor drei tagen die, oh eingetroffen kennen vielleicht auch viele Mayokina lieben das sind kandierte orangen mit der tollen edelschokolade mal gucken, scharf bleibt ja super vielleicht auf der seite wow. mal guck ja. mal weil wir haben sie nämlich halbiert weil es sieht einfach nicht sexy aus, wenn der Mann dir gegenüber sitzt, einen Wermut trinkt oder einen Gin Tonic trinkt und du hast die ganze Orange im Mund. Das haben wir mal gesagt, eine halbe passt zum Trink unheimlich gut. Wir präferieren die unheimlich gut zum Wermut. Weil Wermut ja meist die Orange beinhaltet. Aber einfach so zum Snacken, zu unserem tollen Mandellikör, das ist natürlich auch ein Winterhighlight und dem süßen Rum passt das perfekt. Ja, kommt vorbei. Probiert das Marzipan, holt euch das Marzipan, für diejenigen, die schon drauf warten und äh, ja, schaut euch unsere anderen Produkte auch an, die Orangen und äh, wir freuen uns auf. Wir mein äh, Mann äh, äh, äh, äh, äh, muss ein bisschen was trinken. Wir freuen uns auf euch hier <lacht> im Can genau. Macht das gut, ihr Lieben. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Und warte ganz kurz noch. Ich glaube, du hast es schon auf die Online-Seite gestellt, im Online-Shop, das Marzipan. Ja, ist schon online. Das Marzipan ist schon online. Ja. Die fotografiere ich noch die nächsten Tage. Ich sag mal heute Morgen und dann geht's auch in den Online-Shop. Guckt rein. Tschüss.